Was ist los? Kann es ja auch wohl nicht sein. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Böse Ruther. Und damit heißt willkommen auf diesem tollen Kanal. Meine Beleuchtung flackert schon passend zum Thema. Wir spielen heute Mainz Eis. Ich habe eine Special-Sache heute für euch dabei. Nämlich, jedes Mal, wenn ich mir ein bisschen erschrecke oder so sowas, lasse ich mir meine Haare. Wird am Ende wunderschön aussehen. So, dann. Hä? Okay. Scheiße. Biegt ja, alles in Kack. Kack. not -size, contains flashing lights. Flashing lights and flashing lights. Also know that mine does do not include any safe features. The game is played being a single sitting. Ja. Deutsch. Mach auf. Mach auf. Wake up, wake up. Wake up. Gute you waking up. Minuten. Shit. Das, das, das wäre schon so creepy, wenn das in Real Life so wäre. Weil die Tür offen wäre nachts, könnte ich gar nicht abhaben. Ach du Scheiße. Bisschen Erdbeben hier in der Umgebung oder was? Was sollen die jetzt? Dürfen sie gar nicht. Was? Ach du Scheiße. Weil das unser Charakter oder was? Aber können jetzt endlich mal ein bisschen hier ein bisschen Musik? Nicht Beste, aber erreicht. Danke. Reicht. So, dann machen wir mal Luki-Luki, ja. USB-Platten. Eine elektrikal Box. Soll das hier im Badezimmer sein mit nur einem Waschtisch? Sag mal, wo wohnen wir eigentlich hier? Interaktion. Excuse me, Monsieur, Was ist denn jetzt passiert? Sammler fünf Bären. Fün Die fünf Bären zusammen wird drastisch. Dein Score am Ende. Er fand den Sessel so schön, er hat sich direkt mal uns beiden gekauft. A vault with a lamp. Ja, rausgehen ist auch so 2010. Ähm, wir haben eine mega große Küche. ja jetzt auch nicht so ein Experte, aber ich glaube, das ist. Red passt nicht so wirklich in dieses Regal. Guten Tag. Ach du Scheiße. ich bin nicht Max Emre, ich bin real. Ich kann kein keinem Tim Jackenhoff dahergehen, dass ich nie real bin. Ja. Siehst du, wie Bolt cutter, probably, can cut the fluid, fix chains. Ja, dann nehmen doch. Also Toiletten sind auch so wichtig. 2021. Das hat mich gerade leicht gespukt. Scheiße. Komisch. Schüler stehen hier ein bisschen komisch. Bin ich hier ganz ehrlich? Das war vorher nicht. Ich möchte das nicht. Excuse me, Monsieur. War das jetzt nur ein Albtraum oder was? Sag ich bin irgendwie in der Matrix gefangen, oder was? Ey, jetzt habe ich Angst vor fucking Türen. Ja, so also, wenn das jetzt nochmal kommt. Mhm. Wieso kriegt mich das immer? Leute. Wenn der da Licht ausmacht, doch ich nur meine Frisur ist, als es sowieso schon ist. Mhm. Wieso nehme ich Videos um diese Uhrzeit auf? Ich komme noch so auf dumme Ideen. Tun denn ja eigentlich sein Machen haben tun. Hast du nichts besseres zu tun? Party. Kann das safe uns helfen? Ich habe Angst, in diesen Raum zu gehen. Entschuldigen Sie. Machen Sie man meinem Ich dürfen sie nicht. Nein, böse. Oh, nee, das passiert nochmal. drehe gleich durch. Ähm. Warte mal. Da war auch keine Tür, da bin ich bescheuert. <lacht> Scheiße, meine Brille ist hier offen jetzt, oder was? Ey, ich hab gleich gesehen, dass da eine Tür war. War doch keine Tür, ne? verarsch mich nicht. So, alle items ablaufen. Ich glaube, dann trinkert das Game erst. Die, Actrice, die geht jetzt gar nichts mehr, oder was? Ich wusste gar nicht, dass mein auch noch einen Keller hat. Ich lerne hier jeden Tag was Neues. Es geht weiter. Ich hab das Gefühl, dieses Video war eine beschissene Idee. Auf meine Lampen kaputt zu schmeißen. Teuer. Irgendwie sind wir noch im Windkanal gelandet, Junge. Me. Bitte, bitte. Er muss ja einen Special Abschluss werden, um das Ding da zu verstehen. press and hold, shift, du renn. Oh crap, he's coming. Oh, dann gehen wir mal lieber hier, irgendwo. Alter, Alter, was ist das? Oh, das will ich nochmal sehen. <lacht> nee, nee, nee. Junge. Was haben die dem für eine Rennanimation gegeben, Junge? Das ist dann immer feierlich. jetzt hier, hier? Ich kann nicht pausieren, ne? Ich hoffe einfach, der kommt hier von der Höhe nicht durch. Hallo, meine Lieben, Freunde. Hier yes, ist Baby. Heute zeige ich euch, wie man sich selber die Haare schneidet. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Oh, es, es, es wird nicht besser, ne? Es wird nur schlimmer. So. Ich frage gar nicht erst. Ich dachte gerade schon, er findet mich nicht, Junge. Das wär's noch gewesen, du. Ja, den habe ich schon. Witzig. So. Leute, das Video wird nicht billiger. Alles piekst, ey. Ich komm drauf Das ist eine Aufnahme. Da ist eine Vault, die vault eine rote karte Scheiße, ich hab Angst, ich möchte es gar nicht. Ah. ich darf meine Lampen kaputt zu hauen. Das, das Licht kaputt gehauen wird, dem... dann... Sagen Sie mal... Ah. Es ist Zeit für dich, Baby. Kommen wir jetzt endlich in die verschlossene Tür. Nope. Na denn. Die häusliche Metzgerei oder was? Ein Schlüssel. Wofür ist dieser Schlüssel? Fürs Office? Nope. Ey, wofür ist dieser verschlüssel Schlüssel? Ah, das so ist ein perfekter Zeitpunkt für einen Jumpscare. Was ein room. Warum hast du das so weit überhaupt? Walls with a Lamp. Ich hab Gänsehaut, das glaubst du gar nicht. Da war gerade eine Koppel. ich hab Gänsehaut. Saut. Mein Gen ist wie diese Lampe. Ein aus, ein aus kaputt, kaputt. Hey Tom, jetzt ist deine Mutter hier. Ich wollte nur gucken, wie es dir so geht. Der Doktor sagt, dass dein Koma nicht so schlimm ist und dass du bald wieder wach sein solltest. Ich hoffe, die sind richtig. Ich bin fast wie Google-Besitzer. Und ich hoffe, dass du das jetzt gerade liest. Ich bin offensichtlich in einem Koma. Wie soll ich das bitte schön lesen? Ich wollte nicht nur wissen lassen, dass wir niemals Hoffnung verlieren. In Liebe, Mutter und Vater. Jemand hat meine Lampen ausgetauscht. So, wie oft passieren jetzt noch Sachen? Der hat die Lampe entfernt. Der hat die Lampe vergessen zu entfernen. So herum. Danke, dass du mich korrigiert hast. Lass doch mal meine Lampen in Ruhe Das Licht am Ende des ich Tunnels Nee Ich bin nicht so gut in Jump Runs, muss ich sagen Just eat to obtain your Consciousness Tom Tom Holland, Holland. Nee. Oh. Du <laughs> no Ende. In Conclusion zu diesem Video. Mir juckt alles. Mir tut alles weh. Dieser Rasierer ist die größte Fülle. Vielen Dank für's Zuschauen. wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Vielen Dank für's Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Scheiße dann zu schneiden und zu sehen, wie ich meine Haare kaputt mache.